Pipedrive hat jetzt einen neuen Lizenztyp eingeführt, nämlich die Admin-Lizenz. Wir schauen uns heute an, wie man sie vergibt und was sie kann. Also dazu gehen wir als erstes in die Unternehmenseinstellungen und auf Nutzer verwalten. Und hier wollen wir einen Benutzer hinzufügen. Nämlich, ich habe deine eigene E-Mail-Adresse angeklickt, pipedrefexpert.chml.com. So, vorher ist natürlich eine blöde Übersetzung. Weiter soll das heißen. Da hier muss ich jetzt draufklicken und sagen, ich möchte diesen Lizenztyp keinem, also dem, dem neuen User, keinen Zugriff auf die Deals geben. Das heißt, er hat keinen Zugriff auf die Daten, aber er soll die Account-Einstellungen äh, bearbeiten können. Das Schöne an der Sache ist, es kostet auch nichts. Ja? So, ich klicke auf Aktualisieren und möchte den neuen User einladen. Wie gesagt, das kostet nichts. Kann man ruhig machen. Wie schaut das jetzt aus, aus User-Sicht? Also, ich habe da ein neues Fenster. Das ist jetzt mein Testi-Tester, der mich da eingeladen hat. Also, ich wäre eingeladen, dabei zu treten. Das mache ich doch glatt. Jetzt kann ich mir ein Passwort aussuchen. Und Create Account. Da. Jetzt bin ich Admin. Was kann ich da drinnen alles machen? Also ich habe natürlich die persönlichen Einstellungen mit, mit, mit, ähm, mit Sprache und so weiter. Ja? Passwort, Login, meine Geräte, Einladungsprogramm. Die und dann kann ich in die Unternehmenseinstellungen gehen. Ja? Da kann ich auch Nutzer verwalten. Ich habe das Dashboard mit den Sicherheitseinstellungen bei der Professional Lizenz, das kennen Sie. Ansonsten sehe ich da hier noch nicht dramatisch viel. Ja? Also in Wirklichkeit kann er bis jetzt die User verwalten. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass Pipef in Zukunft da solche Dinge hinzufügen wird, wie zum Beispiel, dass der Admin auch ähm, Workflows bearbeiten kann zum Beispiel. Ja? Und lauter so praktische Sachen. Also der Trick an der Sache ist, es ist halt keine produktive Lizenz, weil er eben keinen Zugriff auf die Daten hat. Aber im Hintergrund kann man dann sicher bald einmal einiges machen. Wichtig war mir jetzt nur gleich, dass Sie wissen, wie man neue Admins einlädt, weil unsere Kunden machen das ganz gerne, wenn wir ihnen irgendwas tun sollen im Hintergrund. Ja, das Schöne an der Sache ist, ich kann nämlich dann da hier von diesem Account auch mit dem Support chatten in ihrem Namen ja, für unsere Schützlinge. Also, so einfach geht es. Bei Fragen www.pd-experts.com